Die Elektrodenkinetik kann man mit Hilfe der Butler-Vollmer-Gleichung und der tafischen Auswertung diskutieren. Wir haben hier den kathodischen Bereich der Stromspannungskennlinie einer Elektrode mit entsprechenden Potentialen und Stromdichten. Derartige Daten kann man mit den bekannten drei Elektroden anordnen. E2 ist die Messelektrode, zum Beispiel Platin, E1 ist die Gegenelektrode und E3 ist die Referenzelektrode. Unser Rechnungssystem befindet sich hier in diesem Gefäß. Zur Anwendung der tapischen Gleichung müssen wir zunächst die Potenziale in Überspannungen umrechnen. Wir müssen dazu von jedem Potentialwert phi den Gleichgewichtspotenzialwert E abziehen. Der Gleichgewichtspotenzialwert ist das Potenzial, bei dem kein Strom fließt, also I e gleich 0. Aus der Potentialskala von 400 bis 150 wird dann die Überspannungsskala von 0 bis minus 250. So, dann müssen wir die Stromdichten logarithmieren. Wir erhalten dann die Ausgangswertepaare für unsere tafische Auftragung. Die tafische Auftragung LNI, die tafische Auftragung LNI über eta ergibt im Bereich die tafische Auftragung LNI über eta ergibt bei nicht allzu kleinen Überspannungen an lineare Kurve. Die tafelsche Auftragung LnI über eta ergibt bei nicht allzu kleinen Überspannungen eine Gerade. Aus der Steigung der Gerade können wir den Durchtrittsfaktor Alpha ermitteln. Der Achsenabschnitt der Gerade entspricht dem Logarithmus der Austauschstromdichte. Wir erhalten einen Durchtrittsfaktor von 0,58 und eine Austauschstromdichte von E hoch 1,5756, also 4,83 mA pro Quadratzentimeter.